Ähm, Masterarbeit liegt hinter mir erfolgreich. Ähm, genau die Sarah hatte sie betreut. Ich möchte in der kurzen Zeit einfach nur meine Vorgehensweise mal definieren und aufzeigen, ähm, wie ich vorgegangen bin. Also klar, am Anfang einer jeden These steht natürlich die äh, Formulierung des Thesenthemas. Ähm, wir sind darauf gekommen. Ich, wir beschäftigen uns im Rahmen meines, meiner Masterarbeit um, den, um die Themenstellung grafikbasierte Fragetypen in Autorensystemen, also etwas losgelöst, einen Schritt zurück von der ähm, von der Lern Lernbar konkret, sondern einfach mal also gehen verschiedene Dimensionen rein. Eine Dimension ist natürlich, ähm, was ist das eigentlich, grafikbasiert? Gibt es verschiedene Definitionen und Herangehensweisen, das, das zu beschreiben? Dann, wie lässt sich denn ein grafikbasierter Fragentyp aufgrund von freien oder anhand freier Webtechnologien überhaupt implementieren? Und natürlich immer noch zunehmend der große Bedarf an Darstellungen auf mobilen Endgeräten, sei es das iPad, das Samsung, Galaxy Tab oder ein Smartphone. Ähm, ich bin dann so weit vorgegangen, genau, ich habe mir, ich, habe, ich bin so, ich habe gesagt, ein Grafikbasierter, das ist meine These, mein grafikbasierter Fragetyp basiert in meinem Fall auf, auf, auf Standardfragetypen. Die, die Lernwissenschaft kennt gewisse Standardfragetypen in Form von Single-Choice, Multiple Choice, Reihenfolgen. Ähm, Zuordnungsaufgaben, Simulationen, Textaufgaben, die natürlich auch aus, aus einer lerndidaktischen oder aus einer lerntheoretischen Sicht auch ein Ziel verfolgen. Ja. Hinsichtlich ähm, lerne ich jetzt Prozesse, lerne ich Zuordnung, Abbildung von verschiedenen Mengen, lerne ich Faktenwissen etc. Und meine Aussage ist halt, diese grafikbasierten Fragetypen basieren immer auf diesen Grund, oder basieren auf diesen Grund, können auf diesen Grundfragetypen basieren und sind also eine grafische Ausgestaltung dessen. Ähm, Genau, habe ich mir natürlich die Literatur zu angeschaut und ähm, abgegrenzt, dann habe ich, ähm, wollte ich diese Idee natürlich verifizieren, so nach dem Modell jetzt habe ich mir was ausgedacht, äh, mal aufgeschrieben, ähm, ist, das, ist das sinnvoll, habe mit verschiedenen Fachexperten aus dem E-Learning e ähm, auch gesprochen und habe mal gesagt, okay, ich habe jetzt diesen diese, diese Grundfragetyp identifiziert, ich habe daraus folgende Möglichkeiten einer grafischen Darstellung entwickelt, um, ist, das, ist das sinnvoll, welchen Anwendungscase würden Sie denn darin sehen? Ja, sei es zum Beispiel jetzt aus, der, aus der Sprachwissenschaft, ähm, sei es jetzt aus dem, aus dem Geografie-, Geologiebereich und habe sozusagen anhand, weil ich habe fünf, sechs, sieben ähm, Interviews geführt, das ist jetzt keine repräsentative Aussage, aber es ist zumindest eine Verifikation, ob meine Idee in die richtige Richtung geht, was Lernexperten dazu sagen, oder ob das abstrus ist und, und auch nicht sinnvoll. Ähm, dann habe ich natürlich geschaut, gibt es denn eigentlich so eine Implementierung schon auf dem Markt? Also, es gibt ja einen ganzen Sack voll an E-Learning-Autorensystemen, ja, fest installierbare, sei es jetzt ein Adobe Captivate oder Netzwerkbasierte, wie jetzt zum Beispiel momentan sehr aufblühend, das Ganze am Thema H5P nennt sich das, ein Open Source-Modul, das sich für die Darstellung, Frontdarstellung von solchen Aufgaben spezialisiert hat und habe sozusagen einerseits diese, diese von mir identifizierten Grafiken-Fragetypen äh, mal implementiert und geschaut, wo ist denn jetzt eigentlich die Lücke. Und eine Lücke habe ich identifiziert, die keines dieser Software da implementieren konnte, und das war das Thema sozusagen. Wir haben es jetzt kompliziert mehrdimensionale Positionierungsaufgabe genannt. Kombiniert eine Zuordnungsaufgabe mit einer Reihenfolgeaufgabe. Ein Beispiel: Sie haben eine, eine Landkarte mit verschiedenen Städten. So, und die Aufgabe ist jetzt: ziehen Sie einerseits eine Flagge oder ein Logo einer Stadt auf diese Landkarte und sortieren Sie es also in der Reihenfolge der, der größten Stadt. Also ich zeige es dann nochmal, wie das dann auch tatsächlich aussieht, weil gesprochen hört sich immer so gut an. Wenn man sieht, kommt glaube ich nochmal ein bisschen mehr bei rum, was es dann heißt. Letztendlich habe ich dann genau eine Technologieauswahl getroffen, freie Technologien, habe geschaut, welche Frameworks können mich dabei unterstützen, Stichwort Bootstrap, Stichwort Interact.js, ein JavaScript-Framework, was mir erlaubt sozusagen im mobilen Endgerät Objekte, Bilder zu verschieben, Texte zu verschieben und habe dann auch das einfach mal implementiert und umgesetzt. Ich will jetzt mal schauen, ob ich ein paar Bilder dazu drinne habe, ich gehe mal durch, wie gesagt, das war das Thema, die Standardfragetypen, was ist der Sinn dahinter, eine textuelle Darstellung, ne? ganz klassisch, Single-Choice, ich habe ein Dings, eine Frage, wähle eine Antwort auf, dann ist es okay. Könnte ich aber auch sagen, ich habe ein Periodensystem, wähle mir Element X aus und klicke dann darauf und es wird verifiziert, hat er das ausgewählt oder hat er daneben geklickt. Habe ich durchgespielt für sämtliche Fragetypen, die ich da identifiziert habe, da das Thema mit der Landkarte, ja, hier unten habe ich jetzt hier Reihenfolgenaufgabe, das war sowas, sortiere irgendwie Formel-1-Fahrer mit Anzahl der gewonnenen Grand Prix oder was auch immer, losgelöst vom im Anwendungsfall, Zuordnung, Komposition und Simulation. So, ich, genau, das war das Thema, was ich gesagt habe, neu identifizierter Fragetyp. Das ist eigentlich kein komplett neuer Fragetyp, es ist eher eine Komposition einer Zuordnung, einer Reihenfolgeaufgabe. In dem Anwendungsfall habe ich mir mal herausgenommen, das Bild habe ich mir, deswegen ist hier die Quelle, das, diesen Fragetyp gibt es noch nicht im, im Captivate, aber ich habe mir dieses Hintergrundbild da mal geschnappt und habe gesagt, okay, ich habe hier ein Fahrzeug, Im Fahrzeug hat verschiedene, ganz simple Bestandteile, ich habe eine Scheibe, ich habe eine Motorhaube, ich habe ein, ein, eine Fensterscheibe, ich habe Rücklichter, und ich möchte jetzt zum Beispiel, wenn jetzt, jetzt haben wir Experten aus dem Fachbereich natürlich da, aber wenn ich, jetzt einen, wenn ich jetzt einen Monteur ausbilden möchte und sage, okay, der muss ja einerseits in der Lage sein zu wissen, was ist für ein Fahrzeugteil, hier ist das relativ simpel. Aber er muss vielleicht auch wissen, wie ist denn die Einbaureihenfolge. ja, Kann ich einen, einen, einen Motor einbauen, wenn ich das Chassis noch gar nicht habe? Also ganz blöd jetzt gesagt. Und das ist ein Anwendungsbeispiel dafür. Ich gehe jetzt mal weiter, ich habe es nämlich mal irgendwo, genau, das war so ein bisschen die Begründung, für was habe ich mich entschieden. Das war so meine Idee, wie ich das dann aufbaue, das ist so jetzt ein bisschen Design, ich will es dann mal zeigen, wie es dann Technologieauswahl Und hier haben wir es jetzt mal konkret in einem Beispiel. Hier habe ich schon gesagt, hier sozusagen die größten Bundesländer in Deutschland, ich habe hier eine Landkarte, also ich habe eine Beschreibung der Aufgabe, ich definiere ein Hintergrundbild, das kann einerseits ähm, ja, Größe ist egal, meine Logik skaliert das, je nach Anwendungsfall, Anwendungsfall hinsichtlich iPad oder großer Bildschirm am PC. Ich habe so eine Art Lösungsbereiche, das sind jetzt hier diese drei grauen Felder, wo ich sage, okay, ich habe Lösungselemente hier oben, das war jetzt das Thema Flacken, die ich sozusagen diesen Bereichen hier zuordnen kann. Mit der, ähm, mit der Intention auch zu sagen, okay, in diesem Fall ähm, fang doch mal an mit dem größten Bundesland. Ja, in dem Fall Bayern, zweitgrößte ist jetzt, ich weiß nicht, was ist oder dann hier oben Niedersachsen, ähm, aber das wäre so ein, ein Anwendungsfall dazu. Ähm, anderer, auch leider haben wir jetzt wieder Fachexperten aus der Medizin da, das wäre die Verzeihung meiner, äh, meiner laienhaften Darstellung, ähm, eine Operation am Herzen. Ich muss einerseits natürlich wissen, welche Arterien, welche Venen sind das hier, die hier aufgeführt sind, und wenn ich jetzt wirklich den Menschen aufmache und will da an diesem Organ etwas verändern, in welcher Reihenfolge gehe ich vor? Und kann sozusagen einerseits sagen, okay, ich fange mit dieser Vene, Arterie an, arbeite mich dann vor an die nächste, und ähm, genau, wird dann validiert, ausgeführt, und ähm, das war jetzt der Frontend-Modus, sozusagen der, der Lernende, der das anwendet, aber es ist natürlich auch interessant, wie kann ich so eine Aufgabe erstellen? Genau, hier oben haben wir ein Textfeld, da kann ich einschreiben, was ich, was ich von dem Lernen wissen möchte. Ich habe hier ein, ein, ein, ein, ein Lösungs- bzw. Ergebnisfeld, ich kann hier Texte reinschreiben, die ich verschieben kann, ich kann hier ein Hintergrundbild definieren, wenn ich eins brauche, ich kann diese Lösungselemente, also die ich dann irgendwo reinschieben kann, definieren und ich kann einen Lösungsbereich definieren und dann dementsprechend anordnen, abspeichern und ähm, dann sozusagen veröffentlichen. Das war jetzt hier. In dem Fall, da hatte ich jetzt hier ein Hintergrundbild in Form einer Karte definiert, ich habe die einzelnen Flacken hochgeladen und ich habe hier gesagt anhand einer Tabelle, zu diesem Lösungsbereich hier unten passt das Lösungselement und das muss als erstes zugeordnet werden oder als zweites oder drittes, je nachdem, wie man das möchte. So, ich glaube, ich habe die Zeit ausgenutzt. Vielen Dank fürs Zuhören, ich bin jetzt am Affenzahn durchgegangen, wenn Fragen sind, gerne dann im Anschluss einfach stellen.